bei Not Zum neuen Jahr habe ich noch mal einen kleinen Gag, den ich unbedingt loswerden wollte, schon länger mal erzählt haben wollte Die Neugierde, die mich dazu gebracht hat, Drogen zu nehmen Hat einen Polizisten mal dazu gebracht, eine ähm, Vernehmung abbrechen zu müssen Und zwar hat er in meiner Taschendurchsuchung bei der Festnahme so ein kleines Fläschchen gefunden mit Poppers Poppers ist ein, äh, äh, eine Flüssigkeit, wenn man die einatmet, äh, kriegt man extremstes Rauschen auf die Ohren und das Herz schlägt schneller und das Blut rauscht halt und geht in den Kopf. Mehr macht es nicht. Ne? Das ist äh, eine Substanz, die kann man halb, gibt es halb legal so, also ist Grauzone, gibt es äh, meistens in diesen. Pornoläden oder in diesen, in diesen Läden, wo es halt Vibratoren zu kaufen gibt und so Zeug und da, wenn man an der Kasse fragt, haben das meistens unter dem Ladentisch ja. Poppers heißt das Jetzt ist es so, er nimmt das Fläschchen so in die Hand und sagt, das ist denn das? So richtig aggressiv, und ich sage, so, ja, ich würde da jetzt nicht dran riechen Da ja, macht er aber natürlich auf und nimmt da eine richtig kräftige Nase davon ja. <lacht> was ist das? was ist das? naja, ich hab so gesagt, nicht dran ziehen, nicht, nicht, nicht riechen. <lacht> äh, Popas ist das. Ja. Und dann hat er schnell zugemacht hin und ist raus und dann kam er zur Kollegin und ich, was hast? das, war das? Bah, bah, bah. Dann ist ihm halt nur mal ja ruhig erklärt, ja, was das ist und äh, welche Wirkung das das hat. Und ja. <lacht> dann haben sie halt die Vernehmung abbrechen müssen und man darf auch nicht zu lange von der Polizei festgehalten werden, wenn die keine Beweise gegen einen haben und so, dann lassen sie einen eigentlich zügig wieder gehen. Und da war es in dem Fall halt auch so, Der hat nichts anders gefunden als eine Purpfeife und dieses Poppers und sonst gar nichts und, und meinte halt, er muss mich da jetzt äh, drangsalieren, da auf der, auf der Polizeidienststelle, damit ich irgendwelche Aussagen macht, bloß war er halt eine Pfeife gefunden hat. So typisch Bayern halt. Und deswegen hat mich das schon richtig gefreut, weil er halt neugierig war und dass er Nase reingesteckt hat, in der Hoffnung, da ist vielleicht Gras drin, Hasch drin oder irgendwas, was er vom Geruch erkennt. <lacht> ja, shit happens, ne? Ja, Leute. Mir ähm, nee, ist es eigentlich gar nicht für heute. Die Neugierde ist, dass die Leute zu Drogen bringen. Die Neugierde ist, dass das. Peace out.